Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch of Legion. Ihr seht, ich habe die königliche Wache rekrutiert. Oh, wer ist das denn? Ein Geldwäscher und seine Geldwäschekonten wurden von Deadzack gelernt. Ach, wie traurig. Bam, bam, bam, bam. Geldwäsche ist nicht cool, Bro. Genau, das Volk wird sich erheben. So, beim letzten Mal haben wir projekt Themis sabotiert. Gronk hat davon Wind bekommen, fand das nicht so cool. Und wir haben jetzt wieder zwei... Möglichkeiten, was wir tun können. Wir gehen erstmal dem SOS-Signal nach, weil naja, so ein SOS-Signal könnte ja theoretisch ziemlich dringend sein. Vielleicht ist auch nur das WLAN ausgefallen. Wir werden es sehen. Ich meine, das ist ein Videospiel. Hier ist nichts dringend. Vielleicht sollten wir auch den Agenten wechseln. Den habe ich jetzt, obwohl ich kann mich auch einfach umziehen, ne? So, in meinen Straßenkleidung, in meiner Straßenkleidung sehe ich aber mal so aus. Absoluter Chat. Und ich nehme mal einen Wechsel zu Albert Einstein vor. Heute bereit für die Pflicht. Ich Heute bereit für brauch die Pflicht. Ich brauche Action. Genau, Albert braucht Action. Genau. Mal gucken, was wir für eine Action finden werden. Oh, Gehst du schon wieder auf ein Opfer los? Ich bin da. Was jetzt? Es scheint keine offensichtliche Gefahr zu geben, oder? Dann setz dich und ich pinge die IP an, die uns das Notsignal geschickt hat. Oh, Jetzt habe ich den Passanten auch angegriffen. Oh, Jetzt wollen die beide gegen mich kämpfen. Das tut mir leid. Okay, ich lasse es sein. Tschüss. So. Hier verstecken wir uns erstmal ein bisschen, bis die endlich Ruhe geben. Und dann gehen wir der Spur nach. Hm, welcher Coffeeshop soll wohl mit diesem Logo gemeint sein? Hm, ich habe keine Ahnung. Dann setzen wir uns einfach mal. Und Backlame macht das alles für uns. Äh, Mist? Ein Klapphandy, endlich mal Technologie, mit der ich mich auskenne. Das ist ein Kryptophon. Es ist sicher. Jedes Gerät im CTOS kann angezapft werden. Hm. Wenn man uns belauscht, sind wir tot. Und zwar beide. Genug. Wer spricht da? Unwichtig. Wichtig ist, dass ich Insiderinformationen zum Sirs habe. Ich glaube, dass skrupellose Officer die Spur auf euch gelenkt haben. Ich sag's nicht gern. Aber vielleicht kann nur sie aufhalten. Ich werde dir zuhören, aber verschwende nicht meine Zeit. Gut, ich habe die Koordinaten eines Treffpunkts auf einem Gerät in dieser Einrichtung versteckt. Alright. Was war denn das? Sollen wir diesem Achtenbrett einfach zuhören? Okay, das ist uncool. Dieser sirs typ meint also, dass Zero Day in Wahrheit Typen von Geheimdienst sind. Macht irgendwie schon Sinn? Die Anschläge waren für Außenstehende zu ausgeklügelt, aber der SIRS könnte das. Offiziell nutzt der SRS Signals Intelligence Response Service CTOS-Überwachungsdaten, um terroristische und kriminelle Bedrohungen zu identifizieren. Dann schicken sie Albion los, um alles abzuballern. Zum Beispiel... Als Reaktion auf die Gewalttaten in London verlängert der SIRS das Recht der Anwendung von Schusswaffengewalt für Polizeitruppen und Albion-Sicherheitskräfte. Inoffiziell liest der SRS mit deinen Daten deine unartigen Gedanken und verhaftet dich dafür. Das wären dann Mittel und Gelegenheit. Fehlt noch ein Motiv. Der Serse ist ein Faschistenhaufen, aber sie sollen Gruppen wie Zero Day von Terroraktionen abhalten. Wie so eine Anzetteln. Frag den Typ, wenn du ihn triffst. Alright. Ich meine natürlich, hinter so einer Riesenverschwörung wie Zero Day, dann müssen natürlich noch mehr Fraktionen als nur Albion und Clan Kelly stecken, ne? Nicht mal in ein Sperrgebiet, wie schön. Mist, er ist nicht hier. Und es gab anscheinend ein Gerangel. Vielleicht ist der SIRS an ihm dran. Wenn du auf das Überwachungssystem der Gegend zugreifen kannst, kann ich alles in AR nachbauen. Alles klar, okay, Beckley, Ich mach's. Da ist der Kasten, da muss ich rein. Und hier muss ich wieder irgendwas entsperren, was... Ui. Warte, kann ich mal die Drohne please hacken? Please, Drohne? Ja, kapern. Dann machen wir das. Am besten aber erstmal gucken, wo kommt denn das Blaue her. Ja. Easy. Entsperren und entsperren. Easy. Warte mal, ich kann mit dem Typen hier reden? Das mache ich doch. Hallo. Was wird das hier? Ich habe nichts gesehen. Was soll das heißen? Moment. Du siehst nicht aus wie... Oh Mist. Du bist undercover, habe ich recht? Und willst sehen, ob ich rede, ja? Das wird nicht passieren. Okay, nicht gleich aufregen. Ich hab nichts gesehen. Alright. Er hat nichts gesehen. Was für ein Ehrenmann. Dann gehen wir einfach mal rein. Und gehen ran an den Kasten. Das war's. Jetzt geh zurück und ich rekonstruiere, was mit unserem Kontakt passiert ist. Ich find's schön, dass man hier an solchen Stellen immer random mit Passanten sprechen kann. Ja, und Dialoge haben kann. Und das ist optional. Sprich, man muss es nicht, aber man kann es machen. Das finde ich schön. Und dann rekonstruieren wir mal. Das Sinn, scheint Mann. unser Kontakt zu sein. Da schleichen sich Leute an. Nehmen ihn fest. Oh. Das ging schnell. Scheiße. Sieht nicht nach seinem besten Tag aus. Analysiere die Hinweise im AR-Workspace darüber, was mit ihm passiert ist. Das ist eine nicht tödliche Waffe. Dann oh. lebt er wahrscheinlich noch, auch wenn er es vielleicht gern anders hätte. Dann wird er abgeführt. Da warten auch ein paar Leute drin. Sie nicht haben mal unseren SRS-Kontakt weggebracht, könnten aber noch in der Nähe sein. Ich kann den Weg des Fahrzeugs aus ungesicherten Überwachungskameras rekonstruieren, damit du ihm folgen kannst. Klar. Ungesicherte Überwachungskameras liebe ich übrigens. Dann fahren wir mal dorthin. Die Rekonstruktion ist fast durch. Und unser Kontakt auch, wenn du dich nicht beeilst. Ja, ja, ja. Und hier Anscheinend rein. haben die Angreifer hier angehalten, aber ich sehe sie nirgendwo. Analysieren wir die Daten. Vielleicht finden wir heraus, wo sie hingegangen sind. Oh, schönes Parkhaus. Ich mag, wenn alles gelb angemalt ist. Oh, es wurde ein bisschen geschleudert. Die Angreifer unseres Kontakts wechseln die Fahrzeuge, um Verfolger abzuschütteln. Hm. Standardvorgehensweise von privaten Militärtrotteln wie Albion. Ha, Söldner. Natürlich. Und ich dachte, es war der Sirs. Naja, das sind Söldner. Wenn du dich weiter umschaust, findest du vielleicht raus, warum sie sich für einen SRS Whistleblower interessieren. Dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich habe eine umfassende Analyse des Fahrzeugs durchgeführt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein Van ist. Nice. Danke, das sehe ich. Gibt es noch was? Naja, ich könnte auch anmerken, dass die winzigen Sandreste in den Reifenspuren darauf hinweisen, dass es kürzlich auf einer Baustelle war. Aber du kennst mich ja. Ich klinge nicht gerne wie ein Besserwisser. Mhm. Ich habe nach Albion-Aktivität gescannt und irgendein Schwachkopf da drin hat vergessen, die Überwachungskamera im Folterungsraum abzuschalten. Öffnen wir einen Blick drauf. Ach, wie schön, die Überwachungskamera im Folterraum. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Okay. <lacht> Du bist Malik, ein Sirse-Officer und verräterischer Pisser. Das bin ich nicht. Ich schwör's. Bitte, bitte. Gott verdammt! Sie okay. werden ihn umbringen, oder? Okay, gehen wir. Oder ich schicke die Imkerin rein. Die ist nämlich gerade da, dann mache ich das. Mit ihr habe ich ja noch gar nicht gespielt. Bagley hier, wie lief's denn vorhin so? Ich könnte gerade Frischfleisch aufgetan haben. Guck mal, in der Baustelle war ich auch schon mal drin. Aber ich weiß schon wieder nicht, war es in der Aufnahme oder wollte ich einfach nur einen Technikpunkt holen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will hier erstmal ein paar Leute ausschalten. Warte, die Waffe will ich jetzt mal ausprobieren. Das gibt eine nicht-tödliche Explosion, steht da. Guck, Oh, oh, oh! Alles wissen sofort, dass ich hier bin. Oh, die Waffe ist nicht so schlecht. Das ist noch eine Jagddrohne und ich würde sagen, bevor die mich entdeckt... Auf geht's, mein Schätzchen. Auf geht's, meine Schätzchen. Und die Drohne ist kaputt. Alles klar. Ich kann damit einfach Drohnen komplett kaputt machen. Hey, das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, das ist die Höhe. Dann müssen wir hier hin. Und dafür brauche ich einen Schlüssel, der da drin ist. Und da ist eine Cam. Da ist der Homie. Da ist der Schlüssel. Kriege ich jetzt schon CTOS-Daten über ihn? Nee, schade nicht. Dann gehen wir da einfach mal rein. Ganz ruhig. Ich bin von DedSec. Du hast uns gerufen? Natürlich. Du hättest nicht kommen sollen. Jetzt wissen sie, ich habe sie betrogen. Wir haben dein Leben gerettet. Nein, ihr habt uns beide verdammt. Hör zu. Ich lade die Informationen auf einen anonymen FTP. Das wird alles erklären. Nein, du wirst alles erklären. Jetzt! Ich heiße Richard Malik. Ich bin ein Geheimdienstanalytiker. Ich glaube, Zero Day sind Sirs-Officer, die durch die Anschläge an die Macht kommen wollen. Jetzt ermorden oder erpressen sie jeden, der sie bedroht. Und dazu gehöre ich jetzt wohl auch. Na schön, wir werden deine Informationen überprüfen. Wehe, ich werde das noch bereuen. Kann ich nicht versprechen. Das sind alle Informationen, du glaubst. Also ich meine, es ist ein Videospiel, er wird recht haben. Malik hat's nach draußen geschafft. Und du solltest dich auch auf den Weg machen. Warum haben eigentlich alle Whistleblower diese hässliche, eckige Brille. Naja. Ah, er behauptet ein Whistleblower zu sein. Hm. Checken wir seine Infos. Mal sehen, wie es aussieht. Gut, eine Sekunde. Berkeley, sieh dir die Infos an und ruf alle für ein Briefing zusammen. Eskalieren wir das. Genau. Briefing? Oh, ich muss auf. Briefing -Bot. Ich habe mir oft genug die Finger verbrannt, um zu wissen, wann etwas zu heiß ist. Wir sollten besser gehen. Glaube ich nicht. Er braucht unsere Hilfe. Dürfte ich eine dritte Möglichkeit vorschlagen? Benutze ihn doch einfach. Ein SRS-Whistleblower, auch wenn man ihm nicht traut, könnte uns helfen, die Arschlöcher zu finden, die halb London gesprengt und es auf DedSec geschoben haben. Du musst ihn ja nicht zu deinem Geburtstag einladen. Nutz einfach seine Informationen. Klingt gut. Okay. Dann ab ins Versteck und Teambriefing. <lacht> sie trinkt erstmal. Mit der Flasche neben der Hand. Alles klar. Bin da. Können wir anfangen? Ja, Mann. Also, Melix Informationen stimmen. Ein paar abtrünnige sas officer wollten Dezek den Anschlag in die Schuhe schieben, um sich die Macht über die Regierung zu sichern. Jetzt merken sie, dass sich einige gegen die neue Ordnung wehren und machen euch verantwortlich. Ich denke, es sind die Leute, die ihr Zero Day nennt. Ich kenne ihre Namen nicht, aber Sie müssen ganz sicher einen Anführer haben. Nach meiner Erfahrung ist das Entfernen des Anführers. Schon kapiert. Stirbt der Anführer, stirbt Zero Day. Aber warum kommst du jetzt damit? Vor zwei Wochen hat eine Briefkastenfirma von Zero Day 40 Kilo Semtex aus einem alten Depot des sowjetischen Blocks importiert. Das mhm. Zeug hat London aber nie verlassen. Das heißt, dass Zero Day einen Anschlag plant, der die früheren wie ein Lagerfeuer aussehen lassen wird. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wie wir leider alle wissen, sind gefakte Angriffe ein Propagandamittel für Despoten. Töte viele Menschen, dann wird sich der Rest dem scheinbaren Retter in der Not fügen. In diesem Fall Zero Day. Das heißt, wir beide wollen rausfinden, wer die Strippen bei Zero Day zieht. Und sie stoppen. Wir müssen die Akten aller Personen besorgen, die mit den früheren Anschlägen und deren Vertuschung in Verbindung stehen. Dann können Malik und ich die Beziehungen analysieren und den Anführer von Zero Day entlarven. Und ich bleib dran zur Überwachung. Okay. Wenn Malik recht hat, ist Zero Day also ein zwielichtiger Haufen Spione, die die halbe Stadt hochgejagt hat, um heimlich die Regierung zu übernehmen. Aber jetzt sind sie angepisst, dass sich jemand wehrt und wollen das Gleiche wieder machen. Wie furchtbar. Das sehe ich auch so. Man sollte doch meinen, dass ihnen noch was anderes einfällt, außer einem weiteren Bombenanschlag. Irgendwie langweilig, oder? Das kann nicht unsere Schuld sein. Wir oh, haben nein, warte, uns ich doch habe nur gegen Zero Day gewehrt, oder? Hey, wir sind... Es tut mir leid, ich, ich habe nicht dran gedacht, dass die Dialoge dann immer abbrechen. Ich, ja, der Dialog ist vorbei. Oh, Mensch. <lacht> Alex, gestohlene Infos, okay. Tut mir leid, wir haben den Dialog abgebrochen, alles ist vorbei. Wir müssen uns ins sirs Hauptquartier reinhacken und ich weiß nicht warum, weil ich den Dialog nicht zu Ende gehört habe. Aber natürlich werden wir es machen, aber... Ich bin da! Du stiehlst fürs Personalakten. Die Organisation ist sehr verzweigt, deshalb werden sie nicht an einem zentralen Ort gelagert. Also spionieren wir Spione aus. Man kann wohl auch übler drauf gehen. Wie ist der Plan? Der SIRS verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Scheiße! Du kannst gern entsetzt sein, aber das hat Tausende von Leben gerettet. Verschaffe dir Zugriff auf ein Filament-Terminal und ich gebe dir die Suchbegriffe. Ohne Suchprotokoll starten. Oh, die suchen jetzt nach mir, weil ich hier irgendwie durchgelaufen bin, ohne hinzugucken. Naja, wo ist der blöde Eingang? Okay, dieses Gebäude hat keinen Eingang. Ich gehe einfach mit der Kamera rein. Oh, ich muss eigentlich aufs Dach rauf und nicht rein. Daran hätte ich auch denken können. Wenn das so ist, dann kann ich mir doch hier eine Drohne rufen, ne? Ah, da ist sie. Dann einmal rauf. Oh, was ist das und warum ist es blau gehighlightet? Das möchte ich wissen. Kann ich hiermit was machen? Please? Noch nicht. Vielleicht kann ich ja irgendwann hiermit irgendwas machen. Wir werden es sehen. Wieso hacken wir uns hier rein. Sieht ja keiner. Dann gucken wir mal nach. Ich darf wieder einen Spider bot rufen. Das ist also Filament. Ich kann dir helfen reinzukommen, aber wir werden Spuren hinterlassen. Es sei denn, Malik hat eine Idee. So, ich habe die Filament Security überzeugt, die Spider-Bot-Aktivität als Wartung zu locken. Hm, meiner Erfahrung nach helfen Spione für gewöhnlich nicht so viel wie du. Das ist nicht wie in den Filmen. Spione sind keine Polizisten. Ich arbeite gern mit kleineren Übeln wie DedSec zusammen, um größere Übel abzuwenden. Warum hat zero Day alle meine Freunde getötet? Es gibt eben unterschiedliche Denkweisen. Oh ne, jetzt ist ja wieder sowas. <lacht> Okay, ich merke mir, den muss ich erst zum Schluss machen. Und den auch? Nein, zurücksetzen. Sag mir nicht, hier ist überall so. Ich will nicht mit dem Spider-Bot... Okay, der ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, wenn ich die erstmal in eine Bahn lege. Oh man, hat hier doch gar keinen Überblick. Please, gib mir ein wenig Überblick. Hier kommt das Blau her. Aber wir brauchen noch ein zweites Blau, das dann von da kommt. Um dieses Blau hier zu entsperren. Nee, das muss von da kommen. Oh, und das muss dann von da kommen, also machen wir das kurz. So, also jetzt muss ich mich dann beeilen. Ich habe ein paar Sekunden Zeit, um den zu drehen, dann den, dann den, dann den. Ja. Ein Computer. Rufen wir die Daten ab. Okay, ich hab die Akten, was auch immer drin steht. Bis gleich dann. Gute Arbeit. Hey, warum suchen die jetzt nach mir? Naja, ist so egal. Dann werden wir hier hoch? Nehmen uns was aus dem Safe. Weil der steht doch hier gerade so schön. Mhm. Interessant, Bro. Und dann holen wir uns nochmal die Drohne, um hier abzuhauen. Mit der Antenne kann ich noch nichts machen. Nochmal keiner hat mich gesehen, obwohl ich mit so einer fetten Drohne hier angeflogen gekommen bin. Das nenne ich Videospiele. Hier sind die SIRS-Akten. Was jetzt? Okay, wir machen eine simple ctus kontaktanalyse und finden raus, wer hinter Zero Day steckt. Krieg ich hin, bevor du Guantanamo sagen kannst. Guantanamo. Ich kümmere mich um die geheimen Daten, vielen Dank. Es würde viel schneller gehen, wenn ich dafür mit dir zusammenarbeiten würde. Die Leute in diesen Dossiers hängen zusammen, aber haben nicht unbedingt alle Dreck am Stecken. Man braucht Geheimdiensterfahrung, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn ich etwas entdecke, melde ich mich. Er hat die Verbindung getrennt. Reizender Typ. Na naja. Hier ist Malik für dich. Okay, stell ihn durch. Wir müssen uns treffen. Es ist ein Problem aufgetreten. Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen, die du gestohlen hast. Moment. Wie bitte? Die Dateien sind gesperrt. Und einen Augenblick, nachdem wir sie erhalten haben, habe ich das bekommen. Ich triff Malek bei der Nadel bei Cleopatra. Ich habe gerade eben gesehen. Come, du willst uns also finden, indem du unsere Partner überprüfst. Eine kluge Idee. Wir dürfen sie uns doch ausleihen, oder? Dein maskierter Retter. Wer war das wohl? Ich habe Beckley die Koordinaten für ein Treffen geschickt. Ich hoffe, ich muss nicht erklären, warum das Priorität hat. Ich habe gerade gesehen, die Mission heißt Honigfalle. Es ist eine ungünstige Übersetzung von Honeypot. Und Honeypots sind halt. Ja, das sind praktisch Honeypots, die du in deinem Netzwerk platzierst, die so schön einfach aussehen, dass potenzielle Hacker erstmal denken, boah, da kann ich so einfach reingehen, nehmen dann dieses Schlupfloch, das du extra platziert hast, um ins System reinzukommen, sind dann aber in einem falschen System und in Wirklichkeit werden deren Daten abgegriffen oder die werden zurückverfolgt oder sonst was. Wenn jemand auf den Honeypot zugreift, weißt du, ah, jemand ist in unser System eingedrungen. Und da dachte ich mir gerade, nein, ich will nicht in einen Honeypot. Ich schicke natürlich unseren besten Agenten, Alan Paul, rein. Alan Paul ist auf jeden Fall in der Lage, sich zu verteidigen, falls er jetzt in eine Falle läuft oder so. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich will keine ich potenzielle Rekrutin. Ich will jetzt einfach hier hin. Schnell mit Malik treffen bei der Nadel der Kleopatra. Nein, bleib sitzen. Ich brauche die Biometriedaten eines hochrangigen Sers Officers. Augen und Finger. Auf keinen Fall. Ich riskiere nicht meinen Arsch für Augen. Bitte nicht so laut. Die Daten waren verschlüsselt. Wen die juckt's? Bergmann kann's cracken. Nicht schneller als ich und ich hab's versucht. Unmöglich in der Zeit, die uns bleibt. Also, wenn ihr mir nicht helft, gewinnt Zero Day. Und dann sterben wir alle. Wegen des Fingers. Ein Knöchel? Zwei? Nein. Hochauflösende Fotos tun es auch. Es muss die Verbindungsperson beim Innenministerium sein. Und der Sirs vernichtet bei einem Angriff ihre Zugangsdaten. Das ist Vorschrift. Also bleibt uns nur die altmodische Tour. Folter. Oh Mann, nein. Mhm. Eine Beziehung aufbauen. Bringt jemanden in die Nähe, der dann heimlich Fotos macht. Okay, cool. Ein Klacks. Dieser Teil des Jobs wird hässlich. Schickt jemanden, der das hinkriegt. Wir schicken jemanden, der das hinkriegt. Und vielleicht schicken wir doch keinen professionellen Attentäter, der direkt von Knöchel abschneiden und Folter Very spricht. Gleich. Etwas Unterstützung? Ich schlage vor, dass du mit der SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium so Freundschaft schließt wie sonst auch indem du dich brennend für jede Einzelheit ihres Lebens interessierst und nicht locker lässt. Red weiter. Die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium ist die Brücke zwischen Regierung und Geheimdienst. Ihr Büro in der Downing Street wäre ein guter Ort, um Freundschaft zu schließen. Das klingt nach einem Plan. Aber dann nehmen wir natürlich den besten Liebhaber, den wir zu bieten haben. Das ist natürlich Owen Dresscall. Schaut ihn euch an. Das Gesicht sagt euch. Yeah, ich bin der Mann dafür. Aber wir rüsten ihn nur den Fall ein bisschen besser aus. So. Das erste Mal, dass ich jetzt wieder mit Owen spiele, seit Anfang. Mein Glückwunsch, du wurdest auserwählt. Großartig. Hier arbeitet die Sirs-Verbindungsfrau im Innenministerium. Aber ich sehe im Überwachungsnetz nur ihren Assistenten. Hack den erstmal. Verstanden. Erstmal den Assistenten hacken. Elite Kamikaze-Drohne. Zielsuchbombe. Alles klar, Bro. Oh Gott. Vielleicht sollte ich hätte ich ihn doch nicht reinschicken sollen. Einfach mal das Sperrgebiet verlassen, das ist alles Tamam. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Es sei denn, ich schnappe mir eine Drohne. Die zum Beispiel. Der Download geht so langsam. Aber der Typ kriegt gar nicht mit, dass die Drohne direkt über ihn schwebt und ihn anschaut. Meinetwegen. Download abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. 16 E-Mail-Unterhaltungen deuten darauf hin, dass unser Kontakt im Innenministerium eine Schnapstrossel ist. Sie verbringt ihre meiste Zeit im Three Hawker Boys. Wenn du sie verführen, äh, sorry, eine Beziehung mit dir anfangen willst, wäre das ein guter Ort. ist mir doch bitte auf der Karte, ja? Erledigt. Dann machen wir das. Ja, hin. Dann gehen wir hier einfach mal rein. Oh, uh, das ist aber auch. Eine hübsche Bar. Wow. Automaten haben wir ja auch noch. Da kann ich Krypto saugen. Klar, Krypto. So gut auszusehen ist illegal. Du bist festgenommen. Nein, sorry, ich fang nochmal an, ja? Wenn du schon bei einem Satz so ein Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei zwei machst. Mach's gut. Trink was mit mir. Vielleicht zaubert das ein Lächeln auf dein hübsches Gesicht. Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Oh, ich... Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. Owen, oh, wie kannst du denn so rein? Ich dachte, du bist ein Charmeur. Ich lerne noch die Nuancen menschlicher Interaktion. Aber meine Analyse sagt mir, dass du nicht ihr Typ bist. Du sagst es, Schwachkopf. Hör auf zu jammern. Es gibt einen Haufen Fische im Meer. Und wir haben das größte salzwasser -Aquarium in der Stadt. Wenigstens einer unserer Fische sollte doch bar sein. Red weiter. Probier einfach jemand anderen. Vielleicht diesmal eine Frau. Okay, die ist meine Frau. Warum sagt Bagley eigentlich zu einem Agenten, probier einfach einen anderen Agenten? Aber sie war relativ hart. Ich weiß nicht, ob sie auf Roxana eingehen würde. Ich meine, Roxana, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Eine Software-Ingenieurin. Ganz vergessen, dass sie eine Albion-Zielperson ist. Wie wär's denn mit Jane Modi? Das Outfit solltest du vielleicht vorher noch wechseln. So, schon viel besser jetzt. Nur noch zurück in die Bar. Der Geldwäscher schon wieder. Schön, dass wir dich wiedersehen. Ich würde dich jetzt zusammenschlagen, aber da steht Albion. Also kommen wir lassen es ein. Muss ja nicht immer sein. Hey. Hey, hatten wir ein Match bei Invite oder habe ich es geträumt? Wenn nicht, lasse ich den Geschäftsführer umbringen. Uh. Oh nein, tu das nicht. Mir ist nur nichts Besseres eingefallen. Sei vorsichtig, wen du anflunkerst. Fast wäre jemand gestorben. Das würde ich nicht wollen. Ja... Sollen wir diese Unterhaltung nicht an einen etwas ähm, privateren Ort verlegen? Uh, sie springt direkt drauf an. Oh meine Güte, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Hast du noch andere Geheimnisse? Lass mich kurz aufs Klo gehen und ich zeig's dir. <lacht> Hast du die biometrischen Daten bekommen? Ja, war einfach. Und dann habe ich gesagt, dass ich mal muss. Und habe mich durch den Abstellraum rausgeschlichen. <lacht> Sehr schön. Und jetzt? Anscheinend musst du die List noch ein bisschen aufrechterhalten. Der Upload läuft noch und unsere Kontaktperson meldet sich gerade. Stell sie durch. Schluss mit dem Scheiß. Wer zum Teufel bist du? Arbeitest du für die Russen? China? Die USA? Ähm, hey. Das Handy ist ganz neu. Wer ist dran? Oh, halt's Maul. <lacht> Upload abgeschlossen. Malik ist in der Leitung. Er wird sicher ausgesprochen dankbar und höflich sein. Das sollte ausreichen. Treffen wir uns an der Westminster Abbey, um die Ergebnisse zu besprechen. Und eins noch. Deine Leistung war etwas besser als erwartet. Etwas besser hey, als erwartet. Hey, das war eine Art Kompliment. Er hat die Verbindung getrennt. Dich dein Ernst, oder? Gut, es war kein Honeypot. Ich bin froh darüber. Ich habe den Treffpunkt auf deiner Karte markiert. Aber hetz dich nicht. Danke, Bags. Aber komm, die hätten auch zusammenbleiben können. Und dann treffen wir uns einfach du mal bist wieder an mit der Malik. Westminster Abbey, der letzten Ruhestätte des bekannten Cousins König Edward I. Glaubst du, das ist relevant, Bergley? Schon, wenn du seine Cousine bist. Aber setz dich ruhig. Ich gebe Malik Bescheid, dass du da bist. Danke, Bergley, für die Information. Ich muss gehen. Hab seit 76 Stunden nicht geschlafen. Ich kann das nicht. Du bist nur müde. Nein, ich habe Angst. Ich weiß, wer Zero Day anführt und ich kann sie nicht besiegen. Musst du ja nicht. Gib mir den Namen. Das war keine Frage. Na, wer führt Zero Day an? Okay, ich werde dir vertrauen. Laut meinen Analysen ist Zero Days Kopf die derzeitige Antiterror-Abteilungsleiterin des Sirs, Emma Child. Hm. Angeblich ist sie der Grund, dass Gorbatschow 1991 den Coup überlebt hat. Darüber hinaus... Ist sie meine Freundin? Vor vielen Jahren war sie die Mentorin bei meiner ersten Mission. Und? Gar nicht mehr so schwer. Halt. Halt. Es könnte immer noch falsch sein. Nehmt ihr Emma ins Visier und ich irre mich. Kriegt ihr es mit ihr und Zero Day zu tun? Unternehmt nur was, wenn sie es auch ist. Wir passen auf. Seid euch sicher. Sonst sind wir tot. Alright. Ich stimme einem Berufsschnüffler ungern zu. Aber Malik hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Wir legen uns hier mit der Antiterrorismus-Chefin des SIRS an. Moment, Moment. Dafür haben wir nicht genug gegen Emma Child in der Hand. Noch nicht. Okay, damit kann ich leben. Also, wie finden wir sie? Die Dossiers, die wir gestohlen haben. Wenn wir herausfinden, wer Child direkten Bericht erstattet, sie kommunizieren bestimmt mit ihr. Bagley? Erledigt. Boah, du bist aber schlau. Aber wir können nicht darauf warten, dass sich jemand verplappert und Emma Childs Position verrät. Wir müssen provozieren, dass sie sich mit dir treffen wollen. Also brauchen wir was Großes. Eine klassische dead sec nummer die ihnen eine... Angst einjagt. Emma Child ist die Antiterrorismus-Chefin des SIRS und koordiniert die Zusammenarbeit mit Albion im alten MI6-Gebäude. Wenn wir also einbrechen und eine Nachricht hinterlassen, die sie erreichen wird... Ja, ich habe nicht zugehört. Aber ich bin für alles zu haben. Ich kann nicht fahren. Komm, das kann Lindsay Harris machen. Lindsay Harris hat noch nie was gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, wofür ich sie rekrutiert habe. Das ist das alte MI6-Gebäude, einer der bekanntesten Geheimdienste der Welt. Jetzt, dank des SARS nur noch das dunkle Herz jedes Geheimplans und jedes kus in ganz Europa. Also eigentlich kein großer Unterschied. Na schön, ich habe schon Schlimmeres gemeistert. Ich habe Thatcher überlebt. Aber jage keine Angst dahin. Du musst nur den Hauptserverraum finden und uns verbinden. Wir erledigen den Rest. Du schaffst das schon. Genau, sie hat Thatcher überlebt. Ich weiß nicht, ob ich hier mit ihr reingehen sollte. Was soll das denn? Ja, was soll das denn? Ich hab zu... Nein! Na, gucke also nein, mal. Ich nein, ich werde Lindsay Harris hier nicht reinschicken. Na, wisst ihr was? Ich schicke sie trotzdem rein. Ist mir doch egal. Das Geschütz wurde ausgeschaltet. Komisch. Ah, easy. Oh, Ich liebe Lindsay. Ich liebe es, wie Lindsay die ganze Zeit hustet wie eine Bekloppte. Weil sie 300 Jahre alt ist. Meint ihr, Lindsay kann... Oh, du hast mich gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber es wird funktionieren. Ja, wie sie mich gesehen hat, ich habe nicht rechtzeitig 3 gedrückt, weil ich nicht wusste, 3, 4, wo ist die Taste auf meiner Tastatur? Aber sie weiß, was ich hier bin. Sie schießt. Jetzt hat sie alle alarmiert, weil sie schießt. Keine Verstärkung. Ich habe eine gute Position hier. Zwar wenig Deckung, aber... Oh Gott, wie bist du denn hochgekommen, ohne dass ich das sehe? Ja, das ist ein Albtraum. Ich dachte, ich gehe jetzt voll sneaky rein und dann wird das da raus... Ja. Und den will ich noch fertig machen. Je eher du aufgibst, desto einfacher machen wir es dir. Ja, desto einfacher mache ich es dir ja auch, wenn du jetzt einfach umfällst. Ha! Ha! Und Waffe immer wegstecken. Da ist Gut. der Datenserver. Halten wir mal den MI6-Server. der und wir kümmern uns darum. Ist angekommen. Schnelles Missionsupdate. Aber versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Wird erwachsen, Bagley. Komm zum Punkt. Tja, mhm. da du mir nichts versprochen hast, kann ich dir keine Details nennen. Nur so viel. Da sind ganz viele Albion-Schläger unterwegs zu dir. Finde ich nicht gut. Ich glaube, Lindsay Harris hat ihr Leben lang auf diesen Moment gewartet. Einfach nur Leute abballern. Das ja, sehe ich mir an. seh dir das mal an. So, waren das jetzt alle? Auf der Karte ist noch einer, aber weit weg. Ah ne, da sind die nächsten, okay. Oh, da kommen schon wieder mehr Leute. Ich gehe einfach raus. Ich gehe einfach raus. Ich meine, hier draußen vorm Ausgang äh, wartet natürlich niemand. Niemand denkt daran, so ein Gebäude abzuregeln. Um, wenn was in so einem Gebäude los ist, dann regelt man das Gebäude ab. Damit die Person auf gar keinen Fall entkommen kann. Aber ich? Ich muss mich jetzt nur um die Wachen am Eingang kümmern, die ich am Anfang noch umschlichen habe. Stellt sich die Frage, was der Typ da hinten will. Ich checke Ihre letzte bekannte Position. Welche letzte bekannte Position? Du kennst doch gar keine Position von mir. Na ja, dann mach das mal. Ich sehe übrigens wunderschön aus mit dieser Maske. Findet ihr nicht? Ach, der weiß auf einmal, dass ich hier unten war. Das ist meine letzte bekannte Position. Sieh dir das an. Dein Plan hat funktioniert. In Emma Charles' Organisation brummt es lauter als in einem Wespennest. Meine Güte, das ging schnell. Eventuell habe ich allen in Charles' inneren Kreis Aufnahmen von deiner kleinen MI6-Aktion geschickt, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Ist das wirklich sicher? Nein, nicht so richtig, aber du bist eine gewalttätige Rebellin, die in einer bunten Maske rumrennt, Söldner vermöbelt, geheime Informationen stiehlt und durch Straßencafés fährt. Definiere sicher. Okay, kein Grund frech zu werden. Was machen wir als nächstes? Eine kleine Gruppe trifft sich mit Emma Schalt in einem Parkhaus. Sie haben die Überwachungskameras abgeschaltet, aber wenn du mich mit dem CTOS-Hub des Gebäudes verbindest, kann ich sie wieder einschalten, weil ich nämlich clever bin. Dann haben wir einen Plan. Sie ist ein absoluter Boss. So, spioniere das Geheimtreffen aus, machen wir natürlich jetzt mal mit Albert Einstein. Könnten wir deine Fähigkeiten brauchen? Ja. Bin schon unterwegs. Albion und Angestellter wird zum Opfer und Automechaniker geht auf ein Opfer los. Das passiert wohl, wenn man die Gebiete befreit. Das tut mir dann aber auch irgendwo leid. Zur Erinnerung, das ist das Parkhaus, in dem sich Emma Child mit ihrem innersten Kreis trifft. Malik bittet darum, dass du erst sicherstellst, dass sie wirklich hinter Zero Day steckt, bevor wir etwas unternehmen. Also versucht das Kamerasystem zu hacken, damit wir was von dem Meeting sehen. Wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man sich bei solchen Sachen wirklich vorher vergewissert. Wir klettern hier einfach mal hoch. Das ist vielleicht nicht, oh, oh Mist! Mist. Das hilft dir auch nicht. Arm! Und ich machen wir auch weg. Ich wollte eigentlich äh, Tarnung machen, aber ich bin irgendwie schon wieder ziemlich tollpatschig unterwegs. Ah ja, Schlüssel brauche ich. Du, auf jeden Fall nicht. Wo ist der andere Typ, den ich eben ausgeschaltet habe? Ist der runtergefallen? Ähm, der muss ja runtergefallen sein. Hast du den Schlüssel? Auf jeden Fall auch nicht. Wir finden den Schlüssel schon. Und der Schlüssel ist dort. Okay, laden wir den einfach mal runter. Ah, oh, mit zwei leckeren Muffins. Boah, ich hätte jetzt Bock auf Muffins. Und ran an den Hub. Da stehen Leute. Gehen wir mal rein. Das kann kein Zufall sein. Er verschwindet und unser Server wird angegriffen. Richard Malik steckt dahinter. Ich habe ein paar Auftragskiller auf Abruf, Mrs. Child. Malik ist tot, sobald er auftaucht. Was heißt hier, sobald er auftaucht? Haben wir etwa noch gar nichts? Ja, Ma'am. Er ist sozusagen verschwunden. Er war sozusagen. weder bei der Arbeit noch zu Hause und hat nicht mit Karte bezahlt. Natürlich nicht, er ist ja kein Idiot. Er kennt unsere Mittel. Wir können uns nicht auf Filament verlassen. Wir müssen unsere Augen und Ohren benutzen. Er könnte London verlassen haben, sich auf dem Land verstecken. <lacht> Stinken deshalb all diese Ausreden nach Scheiße. Wir haben eine Theorie, die das stützt. Wir glauben, dass Malik mit Dedzeck Kontakt hat. Vielleicht versteckt er sich dort. Er behandelt London wie Feindgebiet. Und er hat sich mit den lokalen Aufständischen zusammengetan. Also. Wir werden folgendes tun. Setzt alle Ressourcen auf die DeadSec-Akte an. Wenn wir lange genug an diesem Baum rütteln, wird Malik irgendwann herunterfallen. Macht eure Scheißarbeit. Geht ein paar Terroristen töten. Alright. Als Zack haben wir, glaube ich, jetzt ein paar mehr Probleme. Wir wissen immer noch nicht mit absoluter Sicherheit, ob sie hinter Zero Day steckt, aber wir wissen jetzt mit absoluter Bagley, Sicherheit, dass sie ein fettes Problem mit Malik und uns hat. Nicht. Dann ihn. ich gehe! Shit, du hast recht. Los, das ist vielleicht unsere einzige Chance. Folge immer Childs Fahrzeug. Klar. Emma Child hat gerade eine gesicherte Optikverbindung zum Innenminister aufgebaut. Wenn du unseren Namen wirklich reinwaschen willst, was die Anschläge angeht, ist das vielleicht die Chance, Beweise zu sammeln. Nähere dich dem Auto, dann hacke ich mich rein. Ich schalte dich in Emma Childs Kommunikation. Fahr einfach normal weiter. Ja. Hier Director Child. Kilo Alpha Kilo 711. Code und Stimmerkennung bestätigt. Sie sind in einer sicheren Leitung zum Innenministerium, Director. Moment, Herr Minister, es gibt eine Kommunikationsanomalie. Oh Vermutlich nichts, aber wechseln wir besser den Kanal. Oh, wie nervig. Bleib in der Nähe, ich versuche, Sie wieder zu kriegen. Wir weisen weitere Ressourcen der DeadSec-Akte zu. Mr. Secretary, ich wollte das direkt besprechen, da es gerade diesen Vorfall mit Ihrer Kontaktperson beim Geheimdienst gab. Oh. Oh Gott. Sie glauben, das war DeadSec? Ich dachte, das hätten wir ihrem Problemkind zugeschrieben, diesem, Malik, nicht wahr? Ja, das ist der heikle Punkt, Mr. Secretary. Es gibt neue Beweise, dass Malik für DedSec arbeiten könnte. Heilige Sch***, das ist eine Katastrophe. Es ist unter Kontrolle. tut mir leid, Tom. Wir müssen wieder die Kanäle wechseln. Einen Moment. Oh, anscheinend geht diese Verschwörung bis ganz nach oben. Oder zumindest fast. Bleib in der Nähe, wir haben es gleich. Na ja, komm, auch wieder Signal auf. Ich will weiterhören, please. Ja, mit Tastatur kann man nicht so gut niedrige Geschwindigkeiten fahren. Und wie genau ist hier irgendwas unter Kontrolle, Emma? Weil einer von denen sich gerade in das Kommunikationssystem meines Autos hackt. Daher kommen diese Anomalien. Sie erzählen das verdächtig ruhig. Ich bin keine Anfängerin, Tom. Ich bin nicht ja, im Auto. Das ist ein Köder. Aber es verfügt über eine aktive Funkbarke, die Albion in diesem Augenblick anfordert. In einer Stunde habe ich einen von denen in Gewahrsam. Diesmal habe ich die Verbindung getrennt. Beeil dich lieber. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Bring mich in Sicherheit. Wohin? Hier ist Malik für dich. Ich tauche unter. Ich kann den direkten Kontakt nicht mehr riskieren. Du hast sie gehört, oder? Sie will deinen Tod. Mich kümmert zwar nicht, aber hier ist dein Beweis. Ich habe sie gehört. Sie weiß, dass ich mit euch zusammenarbeite. Also ist sie näher dran, als ich dachte. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit mehr. Auf Wiedersehen. Ich wusste, er würde kneifen. Zerfien, wir wissen jetzt, wer der Zero Day steckt und brauchen ihn nicht. Wir müssen sie nur noch finden. Wie es der Zufall will, habe ich bei meinem Rendezvous mit dem MI6-Server eine Liste von SIRS-Verstecken in der ganzen Stadt gefunden. Das sind allerdings einige. Was ist mit all den Daten über Childs Unterstützer? Wir können ihr GPS mit der Liste abgleichen. Brillant. Ordne sie nach der Wahrscheinlichkeit Bergs. Holen wir uns diese Karte. Okay. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Ich möchte keine treue Schneiderin rekrutieren. Backlay, danke für das Angebot, aber ich nehme jetzt schon anderthalb Stunden auf. Ich hoffe, das Video wird nicht so lang. Ich versuche viel rauszuschneiden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!